Gutes Arbeiten ist für mich äh, vor allem selbst organisiert arbeiten, die Möglichkeit, ähm, Dinge zu tun, die ich tun möchte oder auf jeden Fall die Möglichkeit, mich in meiner Arbeit auszuleben und äh, darin halt auch ein Stück weit eine Befriedigung zu finden. Und äh, erkennen tue ich das daran, dass ich morgens einfach Bock habe, aufzustehen.